Oh, wer ist denn das da drüben? Habe ich hier noch nie gesehen. Mit Sicherheit nicht aus der Gegend. Kann nicht. Kann ich mir laufen? Ich falle. Oh nein! Ein wird zur Hilfe! Ein herumschirrendes Pandia. Was macht das denn hier? Es ist aufgewacht. Wo, wo bin ich? Das ist das Haus von Mike. Wir nutzen es auch als unsere Retterteambasis. Oh, seid ihr etwa diejenigen, die mich gerettet haben? <lacht> Vielen Dank. Ah, da, da musst du uns doch nicht bedanken. Ich möchte viel lieber wissen, was hier passiert ist. Also, mein Name lautet Pandir. Ich bin ein Reisender. Ich komme in der Welt herum und bestande die unterschiedlichsten Orte und Pokémon. Auf einer dieser Reisen hörte ich Geräusche über ein mythisches Pokémon. Ein mythisches Pokémon? Ja, genau. Ist das nicht aufregend? Seitdem reise ich in der Hoffnung umher, diesen My mythischen Pokémon zu begegnen. Doch bisher erfolglos... Letztendlich war ich vor Erschöpfung so wacklig auf den Beinen, so wie immer Da muss ich umgekippt sein Ich, ich gebe meine Suche auf Ich kann einfach nicht mehr Jetzt warte doch mal Willst du wirklich einfach so aufgeben? Ich bin an meine körperlichen Grenzen gestoßen Wenn ich mich zwinge weiterzumachen, werde ich nur erneut zusammenbrechen Und das kann nicht gesund sein Bitte, ich möchte, dass ihr das hier annehmt Was ist das denn? Was ist das? Eine Klarfeder. Eine Klarfeder? Ja, ich habe sie auf meinen Reisen gefunden. Es handelt sich dabei um eine Art durchsichtige Feder. Aber wenn man sie hochhält, etwa so? Seht ihr? Je nach Lichteinfall schlägt sie in vielen Farben. Auf den ersten Blick hatte ich sie einfach nur für eine hübsche Feder gehalten. Doch dann habe ich einige Nachforschungen angestellt. Es scheint, dass sie irgendwie mit dem mythischen Pokémon zusammenhängt. Mehr konnte ich darüber leider nicht in Erfahrung bringen. <lacht> es war sehr enttäuscht, aber ich gebe auf. Pika erhält die klarfeder von Pandia. Also dann, ich mache mich jetzt auf. Hey, ist das alles in Ordnung? Du bist ja immer noch ganz weit auf den Beinen. Oh nein, wenn ich gehe, sieht das immer so aus. Tschüss. <lacht> das stimmt. Eine Klarfeder. Ich habe keinen blassen Schimmer, was es damit auf sich hat. Aber dieses mythische Pokémon hat dein Interesse geweckt, habe ich recht? Das Beste wird sein, wir fragen Satu. Er weiß vielleicht etwas darüber. Satu sollte sich an der höchsten Stelle der Riesenschlucht befinden. Scha statten wir ihm einen Besuch ab. Das machen wir demnächst bald in irgendeiner Folge. In dieser Folge nicht. Das ist eine weitere Quest, so wie mit Kyogre gibt es mehrere Quests. Ähm, und währenddessen wird Pandy hier stehen. Ich, ich habe die Hoffnung aufgegeben, dem mythischen Pokémon zu begegnen. Ich bin an meine körperlichen Grenzen gestoßen. Ich kann einfach nicht mehr. Ja. Yep. Und ich merke gerade, Knuddel auf irgendwas. halt hm, mal alle her! Die Rettungsorganisation hat verkündet, dass es neue Camps geben wird und dieses Mal kostenlos. Die Kosten übernimmt nämlich die Organisation. Hurra! Ich kann es kaum erwarten, mit den Camps durchzustarten. Was haben wir bekommen? Das Das Camp Südinsel wurde eingerichtet. Glückwunsch. Gebt bei den Rettungsaufträgen euer Bestes versprochen. Deine Mitschreiter können sich nun im Camp Süd Südinsel. Nieder. Okay. Das Camp sagt mir gerade irgendwie nichts. Okay. So, ich habe auch mal diesen einen Wasser-Dungeon von vor ein paar Folgen gemacht. Äh, währenddessen hier diese eine Quest noch geschafft mit 125 Punkten, das ist ziemlich viel, wie man sehen kann. Das habe ich gemacht, weil ich jetzt am Ende nochmal äh, zwei Entwicklungssteine bekommen habe, die ich jetzt benutzen möchte für Pikachu, bis endlich zu Raichu wird. Was? Am nächsten Morgen. Unglaublich früh am Morgen. So früh, dass noch alle schlafen. Was, was ist das? Was, was passiert da draußen? Dieses Geräusch? Nähert sich da etwas? Was war das denn? Was ist da gerade passiert? Irgendwas ist mit irrsinniger Geschwindigkeit vorbeigeflogen. Es scheint Richtung Nordkent zu fliegen. Mm, bin ich vielleicht müde. Es ist ja so früh. Ich schlaf lieber noch eine Runde. So viele Events auf einmal. Einige Stunden später. Hey. Hey, Mike. Mike, aufwachen und mach schon. Wach nicht auf. Ja, sorry, Bro. Mike, bist du wach? Auf dem Pokémonplatz scheint es einen Tumult zu geben. Lass uns zwei dorthin gehen. Mann, ich will doch nur entwickeln, Pikachu. Sie machen mal keine Versammlung. Ei, das habe ich nicht verdient. Das macht sich so das macht mich unheimlich wütend. Was gibt's denn? Was es gibt? Wie kommst du nur darauf, dass es etwas gibt? Mein schöner Laden. Meine ganzen waren wurden gestohlen. Jemand hat einen Haufen TMs einfach so mitgelassen. Alle weg. Meine Bank ist zwar unversehrt, aber das ist alles sehr beunruhigend. Ist das Lager in Ordnung? Nichts passiert. Unter meinen wachsamen Augen kommt nichts weg. Eine Mutter wie ich lässt sich nicht so einfach austricksen. <lacht> Willst du damit einfach andeuten, dass wir aus Unachtsamkeit beraubt wurden? Immer mit der Ruhe. Hast du den Dieb denn gesehen, Kecleon? Gesehen? Naja, nicht besonders deutlich. Als ich ihn bemerkt habe, hat er schon abgehoben. Abgehoben? Du meinst, er ist weggeflogen? So ist es. Es ist in die Richtung dort geflogen. Und zwar mit geradezu wahnsinniger Geschwindigkeit. In diese Richtung also. Das wäre dann die Nordkette. Wir wissen nicht, um wen es sich bei diesem Dieb handelt. Daher sollten wir die Angelegenheit sehr gründlich untersuchen. Oh ja, bitte. Und um der Gerechtigkeit willen. Um der Gerechtigkeit willen. Schließlich stehe ich kurz vor dem Ruin. Mike, sollen wir der Sache auf den Grund gehen? Ja, irgendwann. Oh, die Nordkette. Ein andermal. Heute haben wir ganz andere Pläne. Das wollte ich nur kurz zeigen noch. Am nächsten Morgen. Hä, warum am nächsten Morgen? Okay. Lol. Vielleicht wegen Post oder so? Ich wollte jetzt eigentlich äh, Pikachu entwickeln. Guten Morgen, Mike. Sieht So viel, vielleicht splitte ich es auch auf zwei Teile, äh, zwei Folgen raus, wie ich die drei Vögel besiege. Ein Geschenk von der Rettungsorganisation, ein Ticket, zwei Loop-Tickets, alles klar. Und das hier nehmen wir mal an, warum nicht? Okay, so Leute, jetzt wird es endlich Zeit, Pikachu zu entwickeln. Wir brauchen nur ganz kurz Platz. Ich habe leider einen Mini-Beleber, sondern einen Team-Beleber-Orb verschwendet. Und das war sehr blöd. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, Leute. Ich kann es euch nicht sagen, okay. Warum habe ich ein Intensivticket schon im Inventar? Ich will die nicht immer im Inventar haben. Dankeschön. Die hier brauche ich momentan nicht. Deshalb lege ich sie fürs Essen ab. So. Ich hole mir dann schnell die Steine ab. Meine kleinen Steinchen, wo sind sie denn da? Sind sie gibt es her? Perfekt. Also bei dem kann man jetzt keine Teams mehr kaufen. Bei dem hier mit den Laden, meine ganzen Waren wurden gestohlen. Bitte tut auch was. Ich stehe kurz vor dem Ruin. Was aber ich dachte, das kann warum hat er noch Items? Äh, okay. So, Pikachu, ich hoffe, du bist bereit. Von irgendwoher dringende Stimme. Ihr, die erwacht seid, dies ist die Glitzerhöhle. Möchtet ihr euch entwickeln? Ja. Zu Raichu. Möchtest du vier Entwicklungsgeoden einsetzen, um Pika zu Raichu zu entwickeln? Ja. Es ist nicht möglich, zur ursprünglichen Vision zurückzukehren. Das ist eh zu overrated, Pikachu. Das Retterteam Halstuch geht bei der Entwicklung verloren. Ah. Passiert. Ihr die ihr erwacht seid. Euer Potenzial kommt nun zur Entfaltung. Die Erscheinung von Pika verändert sich. Oh, wir haben einen Reitschuh. Guck mal, wie cool das aussieht. Oh, es ist so toll. Ich liebe Reitschuh. Reitschuh ist toll. Oh, yeah. Das ist unser Team. Hm, was ist los? Äh. Na, jetzt haben wir drei Quests auf einmal, Leute. Oh, Gott. Und es gibt noch viel mehr. Oh, guck mal, wie es rennt. <lacht> das ist so cool. Okay, auf geht's zum Feuerberg. Now I'm ready. Die Nordkette freigeschaltet. I know. Wo ist der Donnerberg? Oh Gott, Himmel zum auch versus oh, da überlege ich es mir. Ich glaube, das machen wir ein andermal. Das ist mir glaube ich zu krass. Dann egal, Feuerberg, das ist unser Team. Warte, warum habe ich kein Item? Moment, okay, jetzt habe ich ein Item. Alles klar, auf geht's. Wir spielen mal mit Zapdos währenddessen, noch wenn Reich neu ist. Wir haben noch genug Zeit mit Reich zu spielen, Leute. Oh, 8kP Damage. Oh, ihr macht mir aber Angst. Bam, Antikra. Warum kann ich Antikra? Ist keine gute Attacke, oder? Also ich habe es immer als schlechte Attacke empfunden. Weiß nicht, wie ihr das seht, Leute. Hm, hm, hm. Wie ein geht der Feuerberg? Ich glaube, 20 Dinger oder so. Naja, ich werde euch äh, irgendwas reinschneiden, falls irgendwas Interessantes passiert. Halt! Dieser Gipfel des Feuerbergs! Es kann nur einen Grund dafür geben, dass ihr den Weg auf euch genommen habt. Ihr seid hier, um mich herauszufordern. So soll es sein. Ich bin Lava, das die Verkörperung des Feuers. Ich werde mich nicht mehr zurückhalten. Habt ihr den nötigen Schneid, um mich zu besiegen? Dann beweist es. Letztes Mal war es, eine komplette Katastrophe gegen dich. Doch diesmal wird es nicht mehr so laufen. Wir haben uns komplett entwickelt und haben Zapdos dabei. Also wenn wir es jetzt verkacken, dann äh, sind wir es auch irgendwie schuld. Ich meine, dann, dann ist echt traurig. So. Zuallererst. Dass du schön Nickerchen halt, mein Freund. So. Bam. Bam. Und zopf, auch nochmal. Zack. Sehr viel Damage macht das. Das. Ist, es erfreut mich sehr. Bam. Oh, verdammt. Zack. Nice. Immer noch nicht aufgewacht. Das ist gut. Oh, immer noch nicht aufgewacht. Angriff! Schlammbad, zack. Okay, nice. Und er ist aufgewacht. Verdammt. Ah, wir haben vorhin so viel Damage gemacht. Nein. Uh, Feuerwirbel. Verdammt, ich werde sterben. Ich werde definitiv sterben. Okay, ähm. Hm. Ah. Was haben wir denn noch so? Hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm, muss was Gutes, was Richtiges auswählen. Ah, verdammt, was macht die Arena-Berne? Wäre Paralyse weg. Nein, das ist genau das, was ich jetzt gerade nicht brauche. Ah, verdammt. Okay, machen wir Konversion. Zack. keine Ja, keine hilft mir. Danke. Und wir machen so viel Damage. Mag, wie so vermindende Glut, Glut. <lacht> Dankeschön. <lacht> Perfekt. Angriff. Bam. Crit. Oh, das läuft wie geschmiert hier. Viel besser als der Zapdos-Kampf. Also, nicht, dass der Zapdos-Kampf schlecht war. Nur, ihr seht, wie viel, wie viel, viel mehr Damage wir machen. Ach, ich bin nur Blödsinn. Ähm, ja, komm. Bleib tot. Du, du, du, du, du. Wir greifen einfach so an. Zack! Nice, paralysiert! Komm in unser Team, Lavados! Komm in die Gruppe! Du, du, du. Du, du. So, zapp das muss uns mal nach vorne schubsen. Zack, nice. Ich müsste aber auch mal nach vorne. Kann ich hier so schräg? Oder ist da kein Platz? Ich muss versuchen. Da kommt deine fertig. Oh uh, Antikraft. Verdammt! Nein! Ich Akani! Ah, es tut mir leid! Das tut mir leid, Akani, Ich wollte dich eigentlich behalten. Aua! Was soll das denn? Bam! So, lass mich ganz kurz ein Item einsetzen. Bitte nicht angreifen. Nein, nicht angreifen! No! Okay. Das schreit nach dem Teambeleber. Unser letzter. Ich hoffe, es war kein Waste. Die lebt wieder. Und alle sind neben lavados Jetzt geht's aufs Smull. Da ja, komm, komm, komm, komm, komm, komm, Äh. einfach ran. BAM. 100 Damage nochmal. Geschafft. Verdammt, war es das denn wert? Zur Sicherheit was es wert. Euer äh, bitterter Kampf hat Lavados deutlich gezeigt, wie mutig Team Epic ist. Und Lavados tritt nun unserem Team bei. AP-Heilkraft. <lacht> yes! Zwei haben wir. Fehlt nur noch einer. Ach, so ein dummes Ticket, was niemand haben will. Ja, ciao. So, Akani, du kommst in unserem so Team rein. Zack. So, kein Namen gerade für dich. Dito! Danke, dass du mir die Wahrummere gebracht hast. Hier hast du deine Belohnung. Perfekten Apfel und 75 Punkte, das hat sich nicht gelohnt. <lacht> Egal. Zack. Immerhin etwas. Wir kommen den Silberang Immer näher. So, Vulcano gibt mir 175 Punkte. Jo, das hat sich gelohnt. 175 Punkte. Oh, wir sind fast da, Leute. Am nächsten morgen du du du du da, da, da, da, da. irgendwas neues guten morgen mike ja schönes reitschuh ach es ist so toll wenn es beide entwickelt was hat sich alles gelohnt du du, du, du, du. Nehme ich mal mit ein geschenk von der rettungsorganisation wir kriegen zwei opfer Tickets, die niemand mag. Okay. Ihr wisst, es fehlt nur noch einer. Und Lavados ist gut gegen Arctos, denn Lavados ist Typ Feuer. Und Arctos Typ Eis. Oh, eine Einladung können wir wieder kaufen. Ich würde sagen, da schlagen wir zu. Aber erstmal sehe ich dieses Angebot hier. Da schlage ich noch schneller zu. Eine Einladung kaufen wir aber sicherlich noch. Nice. Und dann kann es weitergehen. Auf zum Frostwald. Wo ist er denn? Wir haben schon vier Dinger hier. Gott. Ähm, da ist der Frostwald. Bis 14. Ah, es geht ja schnell. So, Zapdos. Dich müssen wir noch kurz austauschen. Äh, wo ist Lavalos? Das finde ich jetzt nicht so toll, dass da ah, Da! Zack! Komm her, mein Freund! Yes! Auf geht's! Dass ihr diesen eisigen Wald besucht, kann nur einen Grund haben. Ihr wollt mich herausfordern! Ich bin Arctos, der Hüte des Eises. Ich zwinge jeden, der in diesen Wald eindringt, mit voller Kraft in die Knie! Wer immer es auch sei! Das wollen wir doch mal sehen, du. Auch Lavados. Ein Pokémon, was vom Typ mehr sehr effektiv ist gegen dich. Ich denke mal wohl kaum. So. Du kriegst es erstmal mit mir zu tun, mein Freund. Du kriegst erstmal den Schlafzweig. Schlafen. Lavados kann schön erstmal eine Feuerattacke einsetzen. Äh, Ditto, warum machst du das? Moment mal Ich habe doch ist doch was effektiv feuerwirbel moment welche attacken sind am stärksten von mir da muss ich kurz nachschauen Welche tag ist am stärksten luftschnitt Alles klar luftschnitt am stärksten äh, Ich jetzt trotzdem mal äh, Feuerwehr, obwohl kann ich von hier aus angreifen? Ich glaube nicht. Da muss ich dann ganz kurz ein wenig näher rankommen. Ist ja gerade im Schlafen, wollte ich sagen. Allerdings ist gerade eben wieder aufgewacht, was nicht so toll ist. Nein, schon Lass mal. Es, reift es an. Verdammt. Was ich bin. What? One hit? Ich muss. Ich muss. Item Besetzen. Zack. Warum mache ich auch immer so wenig Damage? Das habe ich ganz. Warum mache ich allgemein so wenig Damage? Ich will mal mit einer Feuerattacke ausprobieren. Moment. Nein, bitte nicht killen. Oh Gott. Nein, schütze dich. Äh. Ich will eine Feuerattacke einsetzen. Das muss doch sehr effektiv sein. Ja, es macht schon mal nicht schlecht Damage. Zack. Bam. Oh, nice. Paralysiert. Das ist gut, das ist super, das ist super. Perfekt, perfekt, perfekt. Das ist nice, nice, nice. Wir können gut angreifen hier. Feuerwirbel! Zack! Okay, nice. Oh, jetzt machen wir wieder schön Damage. Oh, so wollte ich das haben. Kaife macht auch sehr viel mit. Das finde ich sehr toll. So, wir probieren mal Antikraft aus. Nochmal, wie viel macht das jetzt im Vergleich? Oh, es macht sogar mehr. Okay, ich habe nichts sagen wollen. <lacht> Komm. Besiegt Arctos. Wir wollen Arctos im Team haben. Von den drei legendären Vögeln ist Arctos eh mein Liebling, muss ich zugeben. Ich weiß nicht. Ich mag es einfach von allen am meisten. Irgendwie. Ohne wirklichen Grund. Äh, oh, Ditto. Ich muss Ditto eigentlich wiederbeleben, Leute. Es ist Ditto, Leute. Ich muss. Es ist ein Ditto. Ich kann auch Ditto nicht sagen. Nein. Aber ich habe keine Samen mehr. Komm, mach einfach. Ist egal. Oh, Stolrak, komm. Äh, ne, du doch nicht mehr. <lacht> Voll gemein irgendwie, aber. Ich muss hier meine Prioritäten setzen. Wen ich hier beleben will, wie nicht. Insgesamt schon mal drei Belebersamen verwenden müssen. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Verdammt, nein! Ich wollte gerade was. Ja komm, heilen wir uns. Wir können es uns gönnen. Wer? Knospi? Ich komme mit Knospi an nochmal. So, Lavados. Ich muss auch kurz beleben. Zack. Und ganz schnell. Nein, ich mit dir. Mit, mit, mit. Dieser Äh. Erstarr. Zack. Paralysiert's. Und niemand greift an. Alles klar. Greif an! Warum greift niemand mehr an? Greift doch an, Leute! Oh Mann. was ist denn das hier? Wo bin ich gelandet? Reflektor, verdammt. Nein, warte. Lavalos hat äh, push, deshalb mache ich setze ich das mit Reitschuh ein. Er zweig! Zack. Nein, warum? Oh, schöne heiz und Verschwendung. Danke, Lavados. Mistkerl. Stirb. Bam. Nochmal. Bam. Er lebt immer noch. Komm schon. Geh down. Was? Warum mache ich nur 5 Damage? Oh, nicht Blizzard. Oh, verfehlt. Oh mein Gott, wir können so vom Glück sprechen gerade. Okay. Ähm. Ich setze sie mal kurz zuweisen. Und, äh... Oh Gott, nein, schaut euch das mal an. Ich hatte so viele Samen. Ich habe sowas gekauft im Keklion-Shop und dann... Ach, verdammt. Das kriegst du noch zurück. all Ausweichorb! Nice. Okay. Lieber einen Stein schmeißen, als nicht anzugreifen, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Okay, okay, Angriff, nice, gewonnen, yes, <lacht> der Blick, euer erbitterter Kampf hat Arctos deutlich gezeigt, wie krass Team Epic ist. Und schon Johnson Team! AP Heilkraft, wow. <lacht> Epic! Jetzt hätten wir noch Groudon und Quasar vor uns, aber wir werden in der nächsten Folge was anderes machen und nicht zu Groudon gehen. Nein. Oh, Ditto, bitte, ich will Ditto. Was? Nein, ich kann Ditto gar nicht. Nein, das habe ich nicht gecheckt. Oh no. Okay, komm. Ich hoffe, die Belohnungen waren es wert. Oh, nur 75 Punkte. Komm schon. Es muss reichen. Oh, warte, einen hatte ich noch. hatte ich noch, ne? Yes! Bitte, wie viel, wie viel, wie viel? Yes! Leute, Silberrang! Yes! Silberrang! Keine Schwäche zeigen, Leute! Verfügbare Plätze im Camp von 11 zu 14. Anzahl annehmbarer Aufträge von 24 zu 32. Anzahl zusammenstellbarer Teams 4 von 5. 4 von 4 zu 5, meine ich. Und Kapazität der Sammelbox von 40 zu 48. Eine weitere Seite, glaube ich, ist das dann. 5 lieber Orbs! Yes! Okay. Und hier sehen wir schon unseren Grad zum Goldrang. Das ist doch nicht alles. Mediti ist tief beeindruckend und tritt Team Epic bei. What? Also wenn das nicht heute eine krass Folge war, dann weiß ich auch nicht. Lasst heute ein Like da. Oh yeah. Am nächsten Morgen. Ja, ah, nichts besonderes. Okay. So, wir gucken noch ganz kurz bevor ich die Folge beende, ob wir neue Post bekommen. Also wenn es euch gefallen hat, Leute, ne? Ein Like würde mich freuen. Abo wäre noch toller. Und das Video teilen wir am tollsten. Okay. Haut rein, Leute. Ciao.